Auch wenn Sie dies intuitiv anders vermuten, ist tatsächlich Ihr Verhalten jetzt neben allen Faktoren aus der Vergangenheit Ihres Partners der mit dem stärksten Einfluss auf sein oder Ihr Verhalten im nächsten Moment. Und das ist ein Vorteil, denn im Gegensatz zu allen Faktoren aus der Vergangenheit Ihres Partners, Ihr Einfluss jetzt ist der einzige, der noch nicht entschieden ist und Sie deshalb bestimmen können.